Rate mal, wer sich man jetzt an bei mir auf der Arbeit um den web in den sozialen Netzwerken kümmert. <lacht> Mega! Aber das ist doch eine krasse Verantwortung. Wieso? Ich kann es kaum abwarten, loszulegen. Endlich etwas, das Spaß macht. Naja, aber die legen schon die Image in deine Hände. <lacht> Na und? Das hast du doch auch schon mal. Wann denn? Na, erinnerst du dich nicht? Ich habe doch letztes Jahr den Blog für den Event in Quebec erstellt, mit allem drum und dran. Ja, stimmt. Ach, das war eine coole Sache. Na klar, weil ich die peinlichen Fotos von dir nicht gepostet habe, obwohl alle die sehen wollten. Mann, das hatte ich total vergessen. Ja. Auf Sarah kann man sich doch verlassen. Bedacht und verantwortungsvoll zu handeln ist der Schlüssel zum Erfolg. Sein Umfeld zu verstehen ermöglicht es, sich über Risiken seines Handelns bewusst zu sein, das Vertrauen und den Respekt seines Umfeldes zu gewinnen, Fristen, Erwartungen, Prioritäten und Ziele einzuhalten, Entschlüsse im Sinne der Allgemeinheit zu fassen,